Wie erstelle ich einen Erklärfilm in Legetechnik? Ein Erklärfilm in Legetechnik soll auf einfache Weise Inhalte mit Hilfe von Text und Symbolen vermitteln. Dieser Film soll zeigen, wie man Schritt für Schritt zum eigenen Erklärfilm kommt. Zur Erstellung eines Films benötigst du ein Tablet oder Handy mit Kamera. Eine Unterlage, zum Beispiel ein großes Blatt Papier, bildet deinen Hintergrund. Außerdem brauchst du ein Storyboard. Wie erstelle ich ein Storyboard? Die Erstellung des Storyboards erfolgt in vier Schritten. Erstens grobe Inhalte festhalten, zweitens Szenen finden, drittens Text ausformulieren und viertens Symbole finden. Wähle ein Thema, das sich gut eignet, um in einem Erklärfilm dargestellt zu werden. Überlege, welche Informationen die Zuschauenden benötigen, um den Inhalt zu verstehen. Finde Überschriften, die deinen Inhalt sinnvoll in kleine Sequenzen teilen. Und fülle nun die einzelnen Überschriften mit Sprechtext. Achte darauf, einfache Sätze zu verwenden. Überprüfe deinen Text auf Schlagwörter. Finde dafür passende Symbole. Sie helfen den Zuschauenden, die Inhalte zu verinnerlichen. Inspirationen bieten Bücher oder das Internet. Nun kannst du mit der Erstellung des Materials beginnen. Hierbei geht es nicht um Perfektion. Lasse dein fertiges Storyboard bei Möglichkeit von einer anderen Person gegenlesen. Im nächsten Schritt beginnst du mit dem Dreh. Dein Tablet oder Handy ist die Kamera. Befestige das Gerät in einem sinnvollen Abstand zur Unterlage und den Symbolen. Während du legst, hilft es, wenn eine zweite Person dein Storyboard vorliest. Keine Sorge! Die Tonspur wird später von dir aufgenommen. Nachdem du alle Szenen gedreht hast, kannst du gegebenenfalls mit der Bearbeitung beginnen. Du kannst Szenen herausschneiden, die Geschwindigkeit verändern und unauffällige Übergänge gestalten. Der letzte Schritt ist die Tonaufnahme. Lösche erst die Ursprungstonspur und sprich in einer ruhigen Umgebung deinen Text ein. Es ist sinnvoll, deinem Film eine Lizenz anzuhängen, damit Dritte wissen, wie und in welchem Rahmen sie deinen Film verwenden dürfen. Noch Fragen? Dann melde dich beim e-Learning-Service unter e uni leipzigde Hier werden deine Fragen zu Technik, Lizenz und rund um digitale Lehre beantwortet. Viel Erfolg!